abwickeln am schnellsten nun kommt der große lüfter vergleichstest wir haben jetzt drei identische also vom kern her drei identische da 1 2 3 aber jeder von denen hat eine unterschiedliche wicklung bekommen ne? das hier ist der erste kandidat den haben wir ganz normal Bifilar gewickelt 1 zu 1 also alle zwei träder ne, parallel genommen und über alle vier statoren rechts rum links rum rechts rum links rum gewickelt mit 0,23er Draht und das sind wir dann auf A ja bei 66 Windungen ne? 66 Windungen sind hier auf dem Stator drauf ja dann zweite den haben wir dann Trifila gewickelt Trifila und verzwirrt ne? hier könnt ihr sehen sind drei Träde miteinander noch mal verzwirrt und da auch rechts rum links rum rechts rum links rum ja dadurch dass jetzt hier drei Träde sind, kriegt man da natürlich keine 66 Windungen mehr drauf hier haben wir dann nur 44 Windungen drauf gemacht und haben dann zwei von denen Träten hier in Reihe genommen und als Trigger genommen und konnten die dann so laufen lassen ja, vom, ja von der Drahtmasse her vom, von, von der Grammzahl her dürfte das jetzt aber theoretisch genau dasselbe sein wie hier ja, das wollten man ja wissen ja, wir haben ein und dieselbe Menge Kupfer und welche Wicklung muss man da drauf machen welche ist die effektivste? Tja, und hier beim dritten, da haben wir es einzeln gemacht. Ne? Also da haben wir einen Draht genommen, haben 132 mal in die Richtung gewickelt. Ne? Tja, und, ach nee, dann sind wir, ja, die zwei hängen miteinander zusammen und die zwei hängen miteinander zusammen. Ne? Wir haben es Brain Train Wicklung genannt. Das ist bei uns die Brain Train Wicklung. Ne? Die zwei sind dann Trigger in Reihe und die zwei in Reihe sind dann die Power-Spule. Das ist der dritte Kandidat. Ja, dürfte auch von der Grammzahl her genauso viel drin sein wie bei den anderen vom Kupfer her und da kamen wir dann auf 132 Windungen pro Stator. Ja, jetzt noch mal die Ohmzahlen, 3,3 ne? Ohm, ne, 1,73 Ohm hat es dann, ja. Ein einzelner, zwei in Reihe zusammengeschalten, haben dann hier 3,3 Ohm. Hier sind wir bei 2,44 Ohm beim Trifilaren, bei einer einzelnen Entwicklung und die zwei in Reihe geschaltenen für den Trigger bei 4,7 Ohm. Und hier oben bei dem normalen Bifilaren, 1 zu 1 gewickelten, normal gewickelten, sind wir bei 3,03 Ohm. Alles mit 0,23er Draht gewickelt, ne? habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Hier steht es, 0,23er Draht. So, das war jetzt der, die Basis dafür gewesen. Ne? Alle sind mit ein und derselben Bedini, Meißner steuerung angesteuert worden. Ne? Wir nennen da auch Flugsterminal, nennen wir es jetzt. Ne? Alles bekommt neue Bezeichnungen, je nachdem, wie wir Lust und Laune haben. Für den ersten Test haben wir uns gedacht, da nehmen wir als ersten Fixpunkt die Stromaufnahme. Ne? Haben wir gesagt, dann haben wir haben eine 12-Volt-Autobatterie, richtig große, und so ungefähr bei 12 Volt. Ne? Das ist vernachlässigen wir jetzt erstmal. Es kommt erstmal nur darauf an, dass das immer gleich bleibt. Ne? So, und dann haben wir unseren Bedini-Motor so eingeregelt, dass sie auf 400mA kommt. Moment, ich kann es ja mal kurz machen. Das andrehen das Teil jetzt, jetzt läuft es. so jetzt zieht er hier schon ja, das ist er hier schon das kann ich noch ein bisschen runterregeln so genau haben wir hier 400 Milliampere hier haben wir eine bestimmte Drehzahl die haben wir dann gemessen und hier steigt jetzt unser einfahrrad 12 Volt Kondensator ja die Zeit haben wir dann ne, ganz einfach gemessen der Stoppuhr. Ja, bei 6 volt haben wir dann immer angefangen ne? wenn er die 6 volt grenze hier überschritten hat haben wir stopp gedrückt und wenn er 12 volt erreicht hat haben wir auf stopp gedrückt ja so sind wir zu unseren zeiten gekommen das waren also unsere ersten fix äh, unser erster fixpunkt gewesen diese 400 milliampere und dann kamen wir auf folgendes ne? uns hat dann die zeit interessiert wie viel zeit braucht dann der oder der oder der Moto um den Kondensator auf 12 Volt zu bringen. Da waren wir bei unserem normalen b 1 zu 1 gewickelten. Bei 2 Minuten, 2,05 Minuten. Ne? Also hat von den dreien am längsten gedauert, hat aber dafür die schnellste Drehzahl hingelegt. Ne? Also da kam die, der größte mechanische Output. Ne? sind ja trotzdem Lüfterflügel dran ne? und ja, je schneller das da wird, desto mehr Kraft braucht er. Ne? Ja, da war er hier ja bei sagenhaften 3300 Umdrehungen äh, pro Minute. Ja. Bei der Trifilerwicklung, die hat am schnellsten unseren 12 Volt Kondensator vollgehauen. Ne? Bei einer Stromaufnahme von 400 mA hat aber die langsamste Drehzahl gehabt von der mechanischen, vom mechanischen Output mit 2639 ja, und die Braintrain-Wicklung, die einzelne Wicklung, die lag so ein bisschen zwischendrin, ne? so ein Zwischending, 2905 Umdrehungen und 1 äh, Minute und 53 Sekunden, um den kondi auf 12 Volt zu laden. Ja, äh, für Dokumentationszwecke habe ich hier hinten nochmal die potty einstellung eingestellt, ne? wie viel Ohm das, der Vorwiderstand, also der, der Widerstand im Potti gehabt hat. Ja, es ist aber gar nicht so wichtig, wen es interessiert. Ja, Hier steht es halt, äh, halt mal mit dort. Ja. Für den zweiten Test haben wir uns die, eine fixe Drehzahl rausgesucht. Also eine fixe Drehzahl. Um es noch perfekter zu machen, müssten wir vielleicht zwei oder drei Drehzahlen mal äh, austesten. Wir haben uns erstmal die 2630 Umdrehungen rausgesucht und wollten dann mal gucken, wer die geringste Stromaufnahme dafür hat. Ja, da war der... Spitzenreiter der Bifilar, 1 zu 1 gewickelte Bedini mit 260 Milliampere Stromaufnahme. Ja, Der Trifilar hat am meisten Strom gefressen ne, mit 400 Milliampere und der einzelne war wieder so zwischendrin gewesen. Ja, Hier habe ich dann auch aufgehört die Widerstände aufzuschreiben, habe ich vergessen, aber wie gesagt, ist nicht ganz so wild, ist nicht ganz so wichtig. Der hier, den habe ich mal noch mit hingeschrieben. Wenn es interessiert, da kann der ja selbst mal ein bisschen gucken. Tja, also was kann man als Fazit sagen, wenn man richtig Wert auf mechanischen Output legen will, dann würde ich sagen, die Bifila 1 zu 1 Wicklung nehmen. Wer aber richtige, richtige Ausgangspulse haben möchte, ne, damit Batterien laden will oder irgend sowas, der ist mit dieser trifilar anordnung wahrscheinlich gut bedient. Tja. So sind hier momentan erstmal die Testergebnisse.